Hey Leute, ich bin's Conny und jetzt kommt der zweite Part von meinem Noob zum Pro in Mining Simulator 2 Video. Mit dabei ist wieder Paul und jetzt zeige ich ihm das neue Event. Gehen direkt mal hin, oder? Das Event sozusagen eigentlich. Und Victor ist auch dabei und schreibt Okay, dann gehen wir jetzt stabil. direkt ab zum neuen Update. Ich zeig dir alles, wir werden so viel Spaß haben. Nice, okay, das, sehr gut. Es ist das Sommer-Update, das heißt, gute Sommer-Vibes, Summer Fair, Yo, gehen boy. wir hin. Teleportieren uns hin. Und das erste, was oh. wir machen müssen, das erste, was wir machen müssen, ist, wir gehen jetzt zu dieser Tafel und wir werden jetzt gewinnen. Okay. Und wir die, müssen Pets raten. Wir müssen jetzt hier hinstellen und in den Chat schreiben, was ist das für ein Pet? Die nächste Runde beginnt gleich. Meinst du, du schaffst es? Ich habe keine Ahnung wie ein einziges Pet. Hier <lacht> ich heißt. auch nicht, aber ich schaff's trotzdem, weil es kommen irgendwann Hinweise Ähm, sowas wie Eis Doggy vielleicht? Ich hatte recht. Siehst du? Die Namen, die sind so einfach. Eis Doggy. Ich habe die, ich habe die Pets hier nie gefarmt. Ich weiß einfach Bescheid. Ice -Doggy. ich dachte Ice. Ja, nicht Ice -Doggy, sondern nur Ice -Doggy. Okay, Ice -Doggy. Ich habe es, Alter, 85 Ich hab 446 Points. Oh, ich hab, ich hab so gewonnen. Das ist Runde 1. Es gibt 5 Runden, wir schaffen das jetzt. Das machen wir. gas oh Gott. star Ähm. Um, Nein. star ist close. Ähm, um, ja, weil es halt irgendwas mit Doggy sein muss. Star-Dog. War, war es einfach nur star -Dog? Nein, ich habe keine Ahnung, was es war. Aber ich habe nicht drauf geachtet, weil ich geschrieben habe. Oh, hätten wir mal drauf geachtet, dann würden wir den Namen hiervon jetzt auch kennen. Ähm, um, Space Kitty! Ich hab's. <lacht> ich hab's. <lacht> <lacht> ich hab's geschrieben. Ich hab's gesagt. Und so, ich hab's. Ja, ich hab's halt davor eingegeben, oder? Was? Nee. nee. Oh. schlechte okay, äh Ah. Ähm, ist das ein Panda? Wer? Nein, äh, Cyber. Cyber? Guter, guter Schauer, nein. Oh, nein. nein. Ah, ich, ich hätte es fast gehabt. Ich kann nur nicht so schnell tippen. Ich bin schlecht im Tippen. Wir werden verlieren. Oh, keine Ahnung. Irgendein Dominus. Dominus ah, ja. Nee, keine Ahnung. Äh, ah, hier. MP. MP. 3, MP? Ach. Ich kann oh, das fein. nicht schreiben. Vergiss es. Spiel's doof. Das will keiner spielen. Wir Vielleicht haben aber jetzt Tickets spielen. bekommen. Du siehst unten links, wir haben Tickets. Und diese Tickets, die brauchst mhm. du. Aber mit diesem Spiel kriegen wir nicht genug Tickets zusammen. Ich zeig dir, mit welchem Spiel wir wirklich genug Tickets bekommen. Und zwar hier, mit dem Riesenrad. Kommst du rein? Ja. Okay, hier kriegen weil wir keine Tickets. Oh, das ist nur für eine Person? Traurig. Ja, das ist wirklich sad. Das ist so sad. Also hier kriegen wir keine Tickets. Aber es ist doch schön, dass sie hier ein Riesenrad also eingebaut Riesenrad, haben, wo man rein kann. Ja, ich jetzt mich hier zu hinschillen. Bla, la, la, la, Ja, cool. Ja, hey, ich schön. war halt wirklich begeistert von dem Update, weil die hier so viel gemacht haben. Die haben einmal dieses Rad die Pets. Ich bin übrigens schon wieder raus. Ja. Dieses Rad die Pets, dann kannst du hier natürlich Mining machen. So bla bla bla. Aber das machen wir als letztes, weil das mm -hmm. dauert ja auch am längsten. Mm -hmm. ja. Und hier gibt es dann den Event-Shock. Und da siehst du, was du kriegen kannst. Du kannst dir da Boosts holen. Wer will schon Boost? Oh. Was du willst, ist der okay. Bucket of Shells. Der Bucket oh. of Shells, das ist ein richtig gutes Pad. Das habe ich ja auch. Ich kann ja. dir jetzt schon mal sagen, wie stark das Pad ist. Das okay. hat oh, bei mir 6.900 Mining-Stärke, 6.900 Geldbonus, 3.280 Space Coin-Bonus und 530 Geschwindigkeitsbonus. Ja, und der ist nicht mal auf stark. maximaler Stufe. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, das ist mein zweitbestes Pad. Hier gibt es Event-Challenges. Das ist einfach wieder wieder Game Pass. Ich es durchgekauft. Ich es natürlich ah, durchgekauft. Ja, okay, okay, natürlich. Da gibt es am Ende nämlich das Delightful Trio und das ist noch besser. Okay. Aber da musst du halt wirklich lange reingrinden. Und hier gibt es auch noch diese Eggs. Die Hex habe ich noch gar nicht geöffnet, aber das ist ziemlich günstig. Vielleicht lohnt sich das ja auch mal zu öffnen. Ich gucke ein einmal rein. Einmal kurz spicken und automatisch gelöscht. Warte, ich schau mal, wie stark der Sunny wäre ist. Na? Ich glaube nicht so stark, weil der überhaupt nirgendwo ist. Ja, ja nee, plus 360 Na gut, mal war ja klar, wenn es zu günstig Block. ist. Aber dann komm mal hier hoch. Ja. Wir zocken jetzt eine Runde Dick Duck Dough. Ich bin runtergefallen. Dicken Duck Doe, oder was? Dicken Duck Na dann Dough. Dough. You are Diamond. Ich jetzt bin, ich bin Coin. Na ja, gut, dann fang sein. ich an. Du bist dran. Diamond. Na los. Rauch ich doch. Ha, du hast keine Chance. Ich habe gewonnen. Was willst du tun? Ich habe gewonnen. Hey, du hast echt gewonnen. Ja. ja. <lacht> du so zerstören. Tja. Ja, okay. Man nennt eine mich Runde noch. Umsonst, den eine Runde noch. Junge, ich zeig dir jetzt mal, was der. Das... Hallo? Willst du noch mal? Ja. Ähm, eine Runde. Okay, eine Runde noch. Wie sagst du denn immer anfangen? <lacht> ich weiß es nicht. Wer gewinnt, der gewinnt. Sagen <lacht> meine Eltern immer. Du bist dran. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> das ist die einzige Strategie, die ich kenne. <lacht> Nein. Taktik 2 ist auch nicht wirklich anspruchsvoll, wer, wer beginnt, der gewinnt, das ist so ja. also. Na gut, auf jeden Fall, gut, wie, wie machen wir weiter? Ja, äh, natürlich wir mit 4 gewinnt <lacht> <lacht> Ich wollte das unbedingt spielen, weil man braucht zwei Leute dafür Ich habe keine Ahnung, 4 gewinnt, habe ich gar keine Strategie Ich spiel jetzt einfach, 4 gewinnt, man fällt immer runter, du weißt Bescheid Na, traust dich? Ey, das traust dich nicht wirklich, oder? Ich mit. Okay, wenn du es dich traust, dann traust dich kann. Ja, versuch's mal. Ja, versuchst du doch mal. Ja, vielleicht versuch ich's auch mal. Äh, ja, vielleicht lässt es auch einfach. Nee. nee. Sackenduster wird's gleich hier. Nee. Sackenduster. Das ist schon episches Gameplay. Das ist schon episch, ja. Ich kann dieses Spiel nicht. Erstmal auf. Das nicht. Lass es. Lass du es doch. Der kannst du nicht mal mehr... Warte, warte, müssen, die vier müssen doch aneinander sein und, ne? Ja, vier gewinnen. Eine Reihe halt ergeben, ja, ja. okay, gut. Das heißt, okay, okay, warte mal. Ich glaube, es ist jetzt schon fast nicht mehr möglich. Nein! Jetzt mach endlich. Ja, gewonnen, gewonnen! Alter, was? Ha, <lacht> ich hab schräg gemacht. Ich hab schräg nee, gemacht. Es ist blöd, dass Alter. das Spielbrett direkt weg ist. Dann könnte man wenigstens noch sehen, was los ja, ist. Ja, dann können wir, ja, eben. Ich hab halt ja, jetzt. und spiel, jetzt gesehen. spielen wir hier Detailpainter, komm. Jawoll, jawoll. Jawoll. Jawollo. Wer die meisten Teils gepaintet hat, gewinnt. Ich weiß gar nicht, wann die Runde vorbei ist. Also, man, man sieht es halt wirklich nicht. Ey, warum fährst du über mich rüber? Wir haben ja auch andere Gegner, ne? Achso, sorry. Ja? Wir müssen nochmal zusammenhalten hier. Team. Ja, tschüss. Ich wollte jetzt aber du, du disst mich hier so in deinem Spiel da weg, Alter. Dann hab ich mir gedacht, was muss ich. Ich disst dich nicht? doch nicht. Du hast mich gedisst hier. Wie, wie, für, für, für was hältst du mich? Ja, für ein Disser. Wer auch wollte mich ich Disser zu nennen? Schreibt Düssel in, in den Chat, Leute. Schreibt kein Düssel in den Chat, Leute. Lass das mal sein, das bitte, das please. Macht das wirklich. Macht's oder macht's? Ey, der nicht. macht mein ganzes Rot weg. Mach, mach mal den da. Wir müssen den da wegmachen. Der macht nämlich alles weg von mir. Ja, ich versuch's ja, den wegzumachen. Nee, versuch's Ey, gar das nicht. Das ist richtig einfach Splatoon. Ja, ja ich lauf, aber ich der ja, soll mal nee, aufhören. Splatoon hat Pock gemacht. Das war ein guter Zock. Früher, da war ich ein E-Sportler in Splatoon, Leute. Ja, ja. No Okay. Hab ich gewonnen? No ich hab gewonnen. Alter, wie kennst du so krass Zocken? Demon Zeldriss ist dritter. Das hat er verdient dafür, dass er mir alles weggemacht hat. Okay, okay jetzt haben wir uns alle Minigames angeguckt. Außer Angeln. Es gibt noch Angeln. Junge, okay. du kannst ja Angel werfen auf die zwei. Ich bin drin. je nachdem, wo du angelst, kriegst du verschiedene Fische. Also hier ist Pond. Lugil! Hier ist River, hier gibt es andere Fische in dem River als in dem Pond. Und dann, wenn du da hochgehst, dann gibt es doch die Bergfische und am Meer gibt es die Meerfische. Und dafür kriegst du halt äh, auch Tickets. Lohnt Alter, sich das? das ist Zock. Ich guck gerade mal, lohnt sich das? Wie viel kriegt man für einen Fisch? Ja, 450 habe ich für einen bekommen wollen. Oh ja. Man kann das machen, aber. Wir machen jetzt mal ich die richtige Strategie, womit du schneller farmst, weil du hast gerade mal 1187, äh, 187. Hallo, 8, 8, 8, es weist nichts an, ich kann nicht raus. Oh, meine Internetverbindung ist weg. Meine Internetverbindung ist, weg. ist auch weg. <lacht> Leute, nee. Wir wurden gekickt, Leute. Wir wurden angehackt. Wir wurden angezockt. Ah, ich bin auf einem Server, du kannst mir nachjoinen. Gut, bin auf dem Weg. Ist gar nicht, nicht wohl. So, einmal drehen, um zu gewinnen. Ah, ich muss noch vier Minuten warten, okay. Ich, ich stehe gerade in der normalen Welt mit einer Angel in der Hand. Ja. Hey, das ist voll geil. <lacht> Junge, und mit dem goldenen. Kannst du mit der Angel ja, auch werfen? Nee, oh ja, nicht. Hier ist Also aber ich warte immer noch auf dich, dass du hier mit Angeln kommst. Ja, ich komme ja, ich komme ja, ich bin auf dem Weg. Ist gar nicht. Doch, doch, jetzt habe ich geht hab immer die Butterfly ich habe ein besseres, mir egal Das So und jetzt werden wir versuchen mit dem Fisch ultra OP zu werden Und unendliche Tickets zu bekommen Und deshalb gehe ich jetzt hier ans Meer Weil ich habe noch nicht einmal am Meer geangelt Wahrscheinlich gibt es da die teuersten, oder? Ich habe keine Ahnung, hier auf dem Schild steht drauf, wo man welche Fische bekommt Aber wie gut die sind, keine Ahnung Wes, oh wie cool Ich habe ein Butterfly Ah, hast gar nicht das, ah, das ist gut. Aber ich habe die besten Fische, habe ich Rock, noch nicht Rock, Rock Oh, ich habe ein Buzzley Nice Der ist 7% Äh, Rockfisch Ah, der ist schlecht Na, ist mich der ist schlecht. Mach's mich. Rock! <lacht> ah, ich. Oh, Butterfly. Ich hab jetzt die Strategie. Ich geh hier auf den Pier. Rock! Und krieg die besseren Fische. Junge! Ich will was anderes als ein Rock. <lacht> ich will auch nur Rock. Rock! Okay, da war es gar ich was anderes. Oh, man kann gar nicht ins Wasser springen. <lacht> Junge, wir haben wirklich nur Rocks. Ich krieg Butterflies. Aber komm, reicht, wir gehen jetzt richtig farmen, so wie wir es auch vorhatten Alter, lass mich noch einen Rock fangen Okay Ich habe ein Buzzlet Ich gehe dabei in dieses Loch hier kannst mir dann hinterher springen, wenn du so weit bist Ich komme sofort, ja Hör, hey, mein Typ läuft ja noch Ein <lacht> Rock Ja, man läuft noch, das ist voll komisch Verrückte Welt Ich komme rein Juhu. So, was wir jetzt suchen, ist eine Höhle Weil okay. du kriegst ja nur Tickets, wenn du auch Erze und so abbaust Also in dem Fall sind es eher Seetang und Muscheln Mhm D deswegen baue ich auch gerade ab, weil ich ein bisschen schneller bin Ah, Höhle, Höhle, Höhle Höhlos Höhlos Höhlos Maximus Leute, was ist das für eine blöde Höhle? Ich erkenne aber gar nichts, Mann Ich komme hin und ziehe klar <lacht> Andere Richtung. Hier ist ein, ein Seetank. Alter, das schnabuliere ich mir Wie viel ist das wert? 15 Digits Es gibt bessere 15 Digits Du brauchst 250.000 Also es ist schon ein bisschen Struggle, die zusammenzukriegen Wenn du jetzt nicht so eine, eine geile Strategie hast wie ich Und zwar aus der Map rausglitschen Seetank. Oh, Höhle Alter, Höhle Alter oh, meine Kisten, Kisten, meine Kisten. Alter, du Kistendieb, Alter! Du kannst dir hier alle Erze holen, ich hole mir nur die Kisten. Alter, bist du Assi. Schreib mal alle Assi in die Kommentare. Schreib mal alle Asi in die Kommentare. Das ist echt nicht cool Oh Seetang Kisten aber fast gar nichts Gerne. Ja, ja ist über Seetang Seetang ist gar nicht so geil ich dir noch weiter runter du kannst in das Loch hinterher springen wenn du soweit bist Wurde so lange ganzen wir wissen, Seetang wir wissen nicht wo du runtergebaut hast ja ey. musst du suchen aber hol dir erstmal die Seetang gut hol mir halt erstmal die Seetang ich mach hier extra für dich mache ich die Löcher damit du es nicht machen ja, musst ja wenn ich sie eh nicht finde wenn ich sie dann eh nicht finde ja du musst ein bisschen suchen ja wenn ich sie dann eh nicht finde das Loch ist in einem Loch drin okay na gut ich habe noch Kisten gefunden die du übersehen hast schlechter Spieler Leute ich bin einfach nicht so tief rein in die Höhle. Du wirst dich nie wieder rausfinden. Doch, logisch. Denn ich hab den Knopf der Oberfläche. <lacht> Aber du willst doch in das Loch reinfinden, dass ich für dich buddel. Ich buddel selber. Nein. Es geht nicht anders. Aber wofür habe ich dieses Loch gebuddelt? Ja, Alter. Okay, buddel selber und ich halte Ausschau nach dir. Okay, dann buddeln. Einfach buddeln und ich find dich schon, weil ich kenne mich aus hier unten musste Weile buddeln. Auf Ebene 300 ungefähr. Ja, ich bin ein guter Buddler. Bei der Ebene 3, also du meinst 300 Meter tief. Ah, vier, ich bin gerade 400 Meter tief. Weil ich kann ja ein Stückchen hochkommen. Ja, ich kann dir hoch. schon ein bisschen entgegenkommen. Ich bin bei 300 gerade. Oh, Hülle. das geht bei dir auch ziemlich schnell, sehe ich gerade. Und wo buddelst du? Sehe dich noch nicht. Alter, also ich habe irgendwas Blaues abgebaut. Nice, die Blauen sind gut. Shells, Ja, Shales, ja. Ich buddel mich einmal hoch. Ich buddel mich runter. Das ist so schön, wenn man out of map ist, kann man sich einfach hochbuddeln. Shelsen, Shelsen, Shelsen, Shelsen. So, wo bist denn du? Ach, da bist ja, ich du, warten, ich seh oder? dich, ich seh dich. Ich komm oh, in deine oh, Richtung, oh. aber lass Hast mir ein bisschen gesehen? Zeit. Hast du gesehen oder was? Ja, ich seh dich, ich seh dich. Du buddelst gar Was machst du denn da? Ich <lacht> ja, hier so runterbuddeln, Alter. Das ist nicht runter. Ah, jetzt kommst du runter. Jetzt kommst du gleich in eine Höhle und da bin ich hier. Ja, buddel weiter, buddel weiter. Alter. Hey, das bist gar nicht du, das ist jemand anderes, oder? Das ist jemand anderes. Uh -huh, Doch, das bist du. bin ich, hallo, hallo. <lacht> halt um shells. Übrigens sind da jetzt auch noch Clamshells, ja. die nochmal herbringen. Genau. Geiler Zock. Das Beste, was du holen kannst, sind Aquamarinen. Die findest du aber nur ganz unten bei Ebene 1000. Ah, da war ich schon. <lacht> war ich schon. Da hab ich schon durchgezockt, die Ebene 1000 tatsächlich. Da habe ich dir ich durchgezockt, da warst du noch nicht auf der Welt. Warte mal, ich buddel mich mal runter. Ich habe noch eine Riesenhöhle gefunden, Leute. Mal nice. rein und Greift zu, meine Freunde. Ich will nicht zugreifen. Ich, warte, ich muss Crazy Place hier loswerden, damit er dir nichts wegmacht. Ja, ich glaube, der macht mir nichts weg. Der ist ziemlich gut in dem Spiel. Ich werden chillen. Nein, ich muss, ich muss Risiko vermindern. Na gut. Crazy Place, gehst ja. du weg? Gehst du weg, Crazy Place? Nein, <lacht> nein, <lacht> <lacht> er wehrt dich. Oh nein, wir sind bei dir reingebuddelt. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich, ja, hier ist noch ich. eine riesigere Höhle. Ey, Scherz, wie geil. Ich hole mir die Kisten. Meine Kisten. Oine. Alter, du, du bist so ein <lacht> Kistendieb! Die Kisten du bist so ein Kistendieb! Nein, Kistendieb! Du bist so ein Kistendieb! Du bist so ein Kisten-Dieb! Zacken, offen oh, wie ein Stein oh. in der Kiste! die war golden! Ihr habt gold. Kisten gefunden! Ihr habt die beste Kiste gefunden! Ihr habt die noch bessere Kiste gefunden! Nein, ich habe fünf Edels bekommen! Nein, The Crazy geblieben? Place will mich von der Kisten wegholen! Alter, ich habe auch eine gute Kiste! meine, das ist meine! Das ist meine Kisten! Ich hol mir die Kisten! Ich hol mir die ich hole mir die Kisten. Nein, Crazy Place, hörst du auf. Crazy Place, halt ihn auf. Crazy Place, bitte. Crazy Place, halt ihn auf um jeden Preis. Wirf Bomben. Wirf keine Bomben, bitte nicht, bitte nicht. Alter, was machst du da? Bist du das? <lacht> nein. Hörst du auf, hörst du auf. Ja, nein. Ich war fast da. Ich war fast da. Abwand, Abwand! Abwand! ich hab's! Ja, tut's hier! Ja! Oh Mann. Mann, wenn die Kisten Mann, klaut, dafür erstmal alle ein Hashtag ohne Ehre im Chat, aber ohne Hashtag wirklich. Oh da war das ein Kampf um diese Kiste. Ich hab <lacht> diese gesehen, Digga, Ich mit bin jetzt auf Map gegangen, um höher zu kommen und dann bin ich irgendwie in die Map reingefallen und dann war ich neben ja, dir. Dann warst du neben mir und dann, mal, bist du das? Und du so, die und dann ja, ja ich, dann rein. Ja, ich, einfach, ich so aktiv einfach abgebaut. Ich ja. hab so einfach unter dir abgebaut. <lacht> aber jeden Block, der existiert, da habe ich gerade weggehämmert. Und einfach immer, ich glaube, mein Gesicht hast du gebaut, nur so übelst konzentriert und einfach nur so leise. So. Und auf einmal so, alter, die Kisten. Und dann zack, nach unten. Hat sich wenigstens gelohnt mit der Kiste. Ja, es waren 20 Edelsteine. Also, 20? Wir haben jetzt echt ziemlich, ziemlich lange um diese Kisten gekämpft. Dafür, dass es nur 20 waren, aber... Naja. <lacht> oh Mann. <lacht> ja, aber das Update ist cool, ne? Also ja, das, das, Events, das Update ist das wirklich ist so. cool. Weißt du, andere Events sind halt... Habe ich ja schon mal gesagt Es sind einfach nur Ein neues Feature hinzugefügt Das war's dann Aber das ja. ist ja sehr vollgepackt Das ist eine neue Welt eine Neue Mechanics neues Eine Art Event Season Pass Neue Pads Die ja. auch was taugen. Das, das, das ist schon Mini sehr Games. Cool, ja. Das ist geil Ja ich muss schon sagen Ich habe meinen Simulator Ein bisschen unterschätzerinot So warte mal Ich habe jetzt aber auch Ich glaube so viele Tickets ah, Ich muss ja erst verkaufen gehen ne? Dass ich ja. dann die Tickets aber, bekomme. aber es dauert schon eine Weile Weil ich muss auch weiter farmen Hat bei mir locker 20 Minuten gedauert Die ich so gefarmt habe Okay okay Und ich habe ja meine Methode gemachten mit von Höhle zu Höhle sprengen und außen abgrasen. Okay, gut, stimmt. Das geht dann noch mal schneller. Ja. Und ich war auf Ebene 1000 noch was, also. Ich buddel. Na ja, buddel, du Mann. Ich buddel, buddel. Alter, Schelsen. Scheißen! Na, Schelsen. scheißen, sondern Schelsen. Ah. Du weißt. Ich weiß. Du weißt, dass dir die Welt gehört. <lacht> ey, yo, ey, yo. Wir wollen uns hoch in die Skybase. Das gefällt uns hier roblox willkommen im Stream und die Robloxer. Was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Roblox-Szena. roblox, roblox Es folgt ein Ausschnitt ohne Kontext. Müsli so von Jack Daniels. Das schneide ich so raus. Das schneide ich so rein. Das war ein Ausschnitt ohne Kontext. Das, das Geile daran, dass du die ganze Zeit runterbuddelst, ist, ich bin halt aus, außerhalb der Map und ich sehe immer die ganzen Höhlen, die um dich herum spawnen, aber in die du nicht richtig reinfällst. Und grab die Höhlen von außen ab. Alter, du bist so ein Hater. Ja, ich bin so ein Hater. Ich meine, du bist auch richtig hilfreich, weil, weil du dich nach unten buddelst. Spawnen da unten weitere Höhlen und ich kann sicher runterspringen. Du bist so ein Hater. Und du gehst an allen vorbei. Lass mich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Schon wieder an der Höhle vorbei. Lass ah, mich. Ah, das hier könnte treffen, oder? Oder? Siehst du gleich was? Lass mich. Du nee, bist vorbei, ganz knapp an der Höhle vorbei. Lass mich. Das ist sowieso noch eine kleine Höhle gewesen. Du bist so ein Hater, Alter. Jetzt schaust du mir zu und disst mich. Ich schau dir zu von außen. Ich sehe dich manchmal so ein bisschen durch die Wand durchblitzen. Das ist zu so krass, ey. Ich werde schon wieder einfach. Nein, nur ich fall runter! Schlech, ist, vorbei, ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Verdient. Oberfläche. Verdient in den Chat, Leute, verdient in den Chat. Ich muss nochmal hinterher. Oh. Ah, weißt du was? Ich gehe einfach in dein Ding rein. Nein, du hast da nichts zu suchen. Doch, dann habe ich freien Fall. Nein. Viel einfacher. Doch, ist voll einfach, dich zu finden. Schlech. Hier, so hab dich gefunden. Kann einfach nach unten springen? Nein. Nein ah, es geht. Alter, raus hier aus dem Loch. Ja, ich gehe ja schon wieder raus. <lacht> ich wollte schneller nach unten kommen. Aber jetzt sind wir schon in einer guten Ebene. Hier. Ah, ich sehe noch keinen Ultramarinen in der Nähe. Crazy Place meint, ich soll die Fisch-Collection machen für einen Reward. Das, oh stimmt, das macht Sinn, die Fisch-Collection. Kannst du machen, auf jeden Fall. Joa, ja. Ja, jetzt bist du in einer großen Höhle, aber ich mache die Decke ich davon ne. leer. ja, Chest, Chest. Nein, wenn du in der Höhle drin bist, siehst du ja die Chests. Ja, die schnappurier ich Egal, wo. ich hol mir die ganzen Starfishes von oben. Ja, die, die hole ich mir gerade auf. Zacken, zacken, eigentlich von aber oben. Aber guck mal eine Decke. Ich hab was Krasseres als du. Was denn? Warte, ich hab Aquamarine. Oh, oh das, okay. das ist das krasseste, was du kriegen kannst. Alter, geil. Du bist auch gerade auf der Ebene, wo die ersten Agma-Marines kommen, aber die sind wirklich selten. Und Cent Dollar. Cent Dollar ist zweitbeste. Und Starfish drittbeste. Und ich bin beste. <lacht> Nein. Bin ich wohl? Nein, Leute, das, nee. das in den Chat. Schreib das einfach mal in den Chat. Warum rede ich, wenn ich mit dir aufnehme immer so? Weiß auch nicht, Mann. Warum rede ich mit... Wenn ich alleine aufnehme, würde ich aber auch nicht so reden. Das ist so, wie wenn Felix und ich auch zusammen aufnehmen, dann, dann reden wir zwar nicht genau so, aber schon auch irgendwie immer anders so auf einmal und dann, ja. ich, ich Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf, wie du einfach so random gesagt hast, Sassus. Nein, Sassus, ja, das war aber, da es mir auch nicht gut, weil da musste ich gerade in den Urlaub kurz, das war ja in, in der Nacht, glaube ich, oder nicht? Ich, ja, das Metz, war's, ich, glaub ich. ja. Ja, genau, da war ich eh generell gestresst. dann habe ich halt einen Sassus-Stress <lacht> einfach mal einen Sassus rausgehauen. Ja, natürlich. Ich habe noch, der Effekt hat sehr gut zum Sassus gepasst. Oh Mann. Okay, Leute. Hier ist alles erstmal weg, Stibitz. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir weiter grind Alter, du Affe, geh doch rein. So. Zacken, zacken, zacken. Nein, ich fall schon wieder runter. Schlecht, schlecht. Oh, hier ist Aquamarine. Wie konnte ich das übersehen? Zweimal, dreimal. Tja, Ich du mal auf Ebene 896 geblieben. Da gab es dreimal Aquamarine in der Höhle, an der Mann, du ey, vorbei bist. Das so schneller, Was? Crazy Place baut so krass schnell runter. Ja, Crazy Place ist auch crazy. Der ist crazy und played. <lacht> <lacht> ich bin <lacht> höher ja. 1000 und jetzt? Na, jetzt musst Kann du ich nach jetzt eine, eine Höhle suchen. Höhlen so lohnen sich am meisten. Einfach gerade wegbauen irgendwo hin. Da kannst du auch nach unten bauen. Macht keinen Unterschied. Digga, könnt eine Höhle, Alter. Ich könnte sagen, wo eine Höhle ist, aber vorher müsste ich wieder zu dir kommen. Aquamarine, mal, Oida. Ja. Wir müssen jetzt dann auf jeden Fall noch unser Dings jetzt verkaufen. Ja, ich komme kurz in dein Loch. Ah, nee, du bist hier in der Höhle und hast ein neues Loch gemacht. So. Ja, ich bin nun mal am werkeln gerade. bin bald da. Ich möchte, dass du das respektierst, dass ich hier gerade am werkeln bin. Ja, und ich komme jetzt einmal Max, hier in deiner Nähe. Einen? Hallo, kann ich, mal, kann ich mal raus? Danke. Ich gehe kurz raus <lacht> und halte ich Ausschau nach einer Höhle und die nächste. Hier, direkt bei mir. Ah, das ist eine kleine Höhle. Vergiss es, geh weiter runter. Schlecht, schlecht. Oh, und jetzt buddel dich ähm, nach äh, genau in die Richtung und um ein bisschen nach oben. Dann kommt ein Höhlensystem. Ja, ja, ja. Leute, und die jetzt, haben das Höhlensystem gefunden. Ja, noch ein Stückchen mehr und hoch. Und noch ein Stückchen nach rechts. Wer ist da Mann jetzt nach links. Hast Bin du eine Äh, ich habe, glaube ich. Alter! Höhlensystem. Genau, und ich mach jetzt mal die Höhlen hier zusammen. Ich buddel die Jess. von außen auf, weil das sind mehrere Höhlen. Und ich connect die jetzt, damit du Alter, die finden Ehre, kannst hier. Ehre. Genau. Das sind. Viele Höhlen, aber die sind halt alles kleine. aber oh, da hinten kommt gleich eine große. Oh, Aquamarine gönne ich mir aber. Ich finde nix, ich komm nicht raus. Du bist an falsche Seite. Roland. Hier, hier, wo, Warte, ich komme einfach rein. Hier, genau. Ja, bitte, hier. Bitte. Hier, in die Richtung. Hier. Hab nicht okay. genug gebudelt. Tut mir leid, tut mir leid. Hier. Mehr budeln, mehr budeln. Und in die Richtung kommt die beste Höhle. Hier ist sie. Oh! Ja, Gön, gönn dir, gönn dir. Aquamarine! Ja, oh, hier Zeit. noch eine, noch eine, hier. Chess, also, Chess. Okay, dann gönn ich mehr. Hm. Nein, das ist meins. Ah, zu spät. Alter, Cent-Dollar, Cent-Dollar. Es ist sehr ja dunkel in diesem höhlensystem Es ist sehr dunkel hier. <lacht> von außen sind mehr Erze zu sehen, als von innen Von innen sind die voll leer Gericht. aus. Ja, das stimmt echt. Ich glaube, also du musst an in den Höhlen, wenn mehr Keine Ahnung, warum. Naja. Man. Aber du hast auch schon 26... Ah, okay, du hast 26 Millionen Blöcke, aber die meisten sind ja keine Erze. Ich, ja. ich baue ja fast nur Erze ab. Ich auch. Genau. Ich <lacht> habe ja, ungefähr 26 Millionen Erze abgebaut. Imagine. Imagine. Dann werden wir einfach reich. Reich. So wie Oliver Kahn. Jetzt noch Verkaufen. Wie viel bekommst du? Äh, 110.000 habe ich bekommen. Junge, das ist pissig, Alter. Was? Oder warum? Ja? Soll ich mal verkaufen? Warte, 110.000 Tickets? Ja. Okay, dann gehe ich jetzt auch noch verkaufen. Drei, zwei, du, eins, Vor allem Coins kriegst du dazu. <lacht> Lach nicht so dreckig, Alter. So dreckig. Ich habe fünffach Erzbonus und noch so. Du bist einfach schlecht. <lacht> ich Nein. bin besser als du, ja. Ich bin Leute, besser. Leute. Nein, Leute. Real Talk. Schreibt rein, wer ist der bessere Zocker? Ja. Wer ist der bessere Zocker hier? Also, Leute, ich würde sagen, wir, wir sind durch. Wir sind ja, durch. Ich das wäre es mit dem Ziel, Video. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo Macht da. Das. Vor allem beim Paulino. Das jetzt. Bis dann und ciao. Ciao.